Und deswegen muss ich noch kurz mein Dampf loswerden. Kennt jemand von euch? Mikro? Mikro ist die größte Supermarktkette in der Schweiz und sie hat ebenfalls die auflagestärkste Zeitung. Das ist das Magazin. Letzte Woche hat es mir den Rest gegeben, als ich mir das Titelbild der neuen Ausgabe angeschaut habe. Wie in jeder Ausgabe hat es auch dieses Mal wieder einen Schänderbeitrag zur Aufweichung der Gesellschaft drin. Und ich habe dieses Magazin ein für alle Mal per Telefon abgestellt und die Zeitung weggeschmissen. Deshalb kann ich euch jetzt auch nicht das, die Schlagzeile so zeigen, sondern ausgedruckt Happy zu dritts. Der Artikel beschreibt ein paar, welches eine Freundin so zu in die Ehe aufgenommen hat. Im Klartext heißt das, zwei Verheiratete, ein Mann und eine Frau, vergreifen sich an ein und derselben Frau und nehmen sie in ihre Wohnung auf. Ein Untertitel heißt dann auch, zu dritt im Ehebett. Und ich wurde richtig sauer. Also die zerstören die Familie und die wahren Werte und das Mikromagazin will etwas vom normalsten und schönsten auf der Welt aufweichen und auflösen. Und ich habe der Frau am Telefon gesagt, bei der ich dann gesagt habe, dass ich diese Zeitung abmelde, dass ich gerade vor zwei Monaten ein Baby bekommen habe und dass ich so glücklich bin mit meinem Mann und unserer kleinen, frisch gebackenen Familie. Und solche Artikel machen doch den gesunden Menschenverstand kaputt. Und wisst ihr, was ich auch noch total Spannendes gefunden habe? Im Schweizer Strafgesetzbuch Artikel 215, wer eine Ehe schließt oder eine Partnerschaft eintragen lässt, obwohl er verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Handlung dieser Menschen erfüllt auch ohne Eheschein den Tatbestand der Bigamie. Also sollte unter dem Beckmantel Freundschaft solches plötzlich nicht mehr strafbar sein, doch die verantwortliche Redaktion des Mikromagazins beachtet das mit keinem Dot. Aber ganz offensichtlich bin ich aber nicht die Einzige, die an solchen Entwicklungen wirklich äh, keine Freude hat. Bei meiner Google-Suche stand doch tatsächlich unter oft gestellte Fragen... Wie kann ich das Vigro-Magazin abstellen? Und ich möchte einfach alle Schweizer, die sich bis jetzt noch nicht getraut haben, ermutigen, dass ihr auch den Hörer in die Hand nehmt und zeigt diesem Magazin, dass, es, dass das Volk doch überhaupt nicht hinter dieser Gender-Peer steht, welche uns solche skurrile Erwartigkeiten aufbringt. Ja, liebe Leute, das Essen ist bereit, macht's gut, tschüss!